Hallo, ich bin Bea und das ist äh, das Theater äh, Corral de Comedias von Marc Alcala. Äh, ich habe das Theater gewählt, weil es der erste Ort in Alcala ist, den ich besucht habe, als ich meinen Mann kennengelernt habe. Deshalb habe ich es in einer besonderen besondere Erinnerung. Außerdem ist es eines der ältesten Theater in Europa und das älteste in Spanien. Es wurde 1601 äh, gebaut und 1602 für das Publikum geöffnet. Seitdem gab es verschiedene Umgestaltungen. Außerdem haben in, den, in der Vergangenheit hier nicht nur Theaterstücke stattgefunden, sondern wurden auch Filme aufgeführt. Ich habe diesen Ort äh, gewählt weil ich glaube, dass man sehr stolz auf dieses Theater in Alcala sein sollte. Ich denke auch, dass es eine der schönsten, schönsten Ecken in Alcala ist. Man kann auch eine Führung machen, um das Theater und seine Geschichte kennenzulernen. Es ist eine der Top 5 Sehenswürdigkeiten in Alcala. Alcalá de Nares ist Weltkulturerbe und ich finde, es ist, es ist sehr wichtig, ein Theater und ein großes Kulturangebot zu haben. Wenn man, wenn man in Madrid ist, muss man unbedingt Alcalá de besuchen. Tschüss!